Ich mache mich wieder in die Spur. Ich habe ja in dem letzten Video gesagt, dass ich nach Hamburg fahren will. So, ich habe jetzt nochmal ausgiebig im Internet geguckt. Online-Karten sind alle ausverkauft. Die sind ein bisschen billiger auch, da zahlt du 20% weniger. Also wer kann, sollte online buchen. Auch hast du deine Karten dann schon und kannst gleich rein. Man kann sich aber auch anstellen und warten und kommt theoretisch auch noch rein. Ich rede hier vom Wunderland Hamburg, Miniatur Wunderland Hamburg. Jedenfalls habe ich mich jetzt entschlossen, ich mache mich jetzt in die Spur. Ich, ich sitze ja schon im Auto und will jetzt, jedenfalls mache ich mich dann in die Spur und fahre dann ungefähr eine Stunde los. Da ist es dann so um 6, 18 Uhr. Werde ja, ich bis kurz hinter Berlin fahren und mir dort einen Schlafensplatz führen. Fahre dann morgen den Rest bis nach Hamburg. Sollte eigentlich bequem zu schaffen sein. Ich lade jetzt noch gerade den Film hoch, deswegen muss ich noch ein bisschen warten. Und habe gerade Zeug ins Auto geschafft und nehme das hier mal schnell ab. Ja, wie gesagt. Packen und dann geht's los. Schauen wir mal, wo wir heute Abend landen werden. Ich werde dann irgendwo hinter Berlin dann mal von der Autobahn runterfahren und gucken, was in der Umgebung ist. sind viele schöne und dicht bei dicht jetzt was bei park for night eingetragen ist an Schlafplätzen. Ansonsten irgendein, irgendein Parkplatz, wo ich mich jetzt ohren kann, finde ich schon. Und dann habe ich mir auch, auch schon mal rausgesucht, wo Parkplätze sind in Hamburg. Also, es gibt, gibt kostenlose Parkplätze. Sogar bloß, was weiß ich, sogar 5-6 Minuten zu laufen von, von da aus. Also, äh, vom Parkplatz bis zum Wunderland. Direkt am Wunderland ist ein Parkplatz, der kostet, kost, glaube ich, die Stunde. 3 Euro oder sowas was, oder 2, ich jetzt gar nicht genau, und ein bisschen billiger gibt es noch auf halber Strecke bis dorthin, wo ich den kostenlosen Parkplatz habe. Der kostenlose Parkplatz, falls du jemand mal sucht, der ist auf der Bankenstraße oder Bankstraße. Das ist direkt hinter der Großmarkthalle Hamburg. Großmarkthalle ist eigentlich bei Google direkt hier hinten. Und der, der direkt dahinter ist die Bankenstraße, Bankstraße, Bankenstraße, Ecker. Ich bin jetzt hier bei Verberlin in der Nähe und da habe ich mir an oben See einen Platz gesucht. Das habe ich aber auch schon ganz schön hoch. Wir ja, haben einen schönen Platz für die Übernachtung gefunden hier. Bis dahin, weil ich gestern wollte, bin ich zwar nie gefahren. Ich bin hier 20, 30 Kilometer vorher, hatte dann keine Lust mehr zum Fahren und habe mich dann hier an den See gehauen. So, ja, ich stand hier eigentlich ganz gut. Hat auch okay keiner gemeckert oder sowas, ging mir keiner auf den Geist. Früh haben, da laufe ich noch im Bett, achte Pärchen sich auf die Bank gesetzt hier. Und gefrühstückt. Ich habe mich dann langsam auch so aus dem Bett gequält. Und als ich rauskam, sind die dann gerade wieder losgefahren. Und dann war noch eine Frau mit dem Hund hier. Mit der habe ich mich mal kurz noch unterhalten. Die war auch ganz nett. So, und jetzt? geht es weiter bis Hamburg. Ich habe ihn dann nie mehr allzu weit. wir werden wir sehen, ob ich noch eine Karte kriege. Wenn nicht, fahre ich dann gleich ein bisschen weiter. Ansonsten fahre ich dann morgen noch nach Labour. Will mir das U-Boot dort angucken. Und Wer danach schon die ersten Kilometer wieder Richtung Heim fahren, da bin ich dann Sonntagnachmittag wieder zu Hause. Ich habe mich gestern erst auf die Bank gesetzt. Aber die Mücken sind dann ziemlich anstrengend geworden. Und da habe ich mich dann ganz schnell wieder nach innen verkrochen, nachdem ich gegessen hatte. 200 Metern den mittleren Fahrstreifen benutzen, um links auf Klosterwall abzubiegen. Oberhafenbrücke, dann rechts abbiegen auf Altländer Straße. Cool. Rechts abbiegen auf Wangsstraße. Mal schnell noch einen Impftermin machen, weil die lassen wir geimpft. Also. Testtermin, die lassen nur Getestete rein. Beziehungsweise wahrscheinlich die Insta. Ach, und die Maske doch ich nicht vergessen. Du, die Hedgeblatt? ich habe nicht dran gedacht. Leiden Sie an dem Ton? Nein. Ja, also der nächste freie Testtermin war 1645. Aber da ich jetzt hier bin und so erstmal mal ich da drüber gucken will, das ist hier noch über dem Kanal drüber sind 10 Minuten zu laufen. Gehe ich jetzt erstmal hin und gucke, ob die mich eventuell doch gleich testen. Termin ist aber erstmal gebucht. So, schauen wir mal. Also, jetzt sind wir vier Stunden drinnen. Zeit wäre noch. Wir haben die nachts in uns auf. Aber irgendwann wird es zu so viel. Deswegen muss ich jetzt langsam gehen. Ich bin schon ganz schön. von dem jetzt ich bin jetzt hin- und hergerannt. Also auf alle Fälle ein bisschen wert. Auf alle Fälle wäre ich noch mal irgendwann hier rangehen. Und... Jetzt wird noch an so Ufer der Töten mal gefässt und dann suchen wir uns den Platz, wo wir über Nacht warten. Ich war hier unter der Plattform, wo ich jetzt gerade sitze, eigentlich kein großer Abschluss Einmal um die Ecke gegriffen und ich hatte ihn in der Hand. So, und dann war das für heute. Ich fahre noch ein bisschen höher nach Norden, weil wenn ich einmal schon so weit hoch im Norden bin, wo ich auch schon lange mal hin wollte, Das erste Mal in den 90ern irgendwann, <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Und zwar will ich noch nach La Boe fahren. Das ist hier, ich sag mal, in der Nähe von Kiel. Und dort ist das einzige übrig gebliebene U-Boot vom Zweiten Weltkrieg ausgestellt. Und das kann man doch nicht mitbringen. da gucke ich mir das Museum noch an und dann werde ich wieder Richtung Heimwärts fahren, weil ich irgendwann dann zwischen Hamburg und Berlin irgendwo halber Strecke noch eine Nacht übernachte. Übrigens, Hamburg ist eine blöde Stadt. In total scheiß Gefahre. Erstens mal, alle Ampeln und die haben teilweise Ampeln aller 100 Meter alle Ampeln sind rot wenn du ran fährst. So was wie Grüne Welle oder so kennen die in Hamburg für gar Und was dann noch, äh, das das kenne ich zumindest aus Dresden und Berlin, wo ich schon öfters mal gefahren bin. Und ähnliche große Städte sind wenigstens Hauptverkehrsordnung Parkverbot. Aber hier in Hamburg recht zugeparkt. Dann hast du zwei ganz enge. Dann haben die noch vier, vier Spuren draus gemacht. Ähm, dass du sozusagen total enge fährst, ist ziemlich anstrengendes Gefahr durch die Stadt. Meine Zusatzbatterie, die ich eingebaut habe, die habe ich mit 80 Ampere Zuleitung gesehen, beziehungsweise mit einer 80er Sicherung. Allerdings wenn die sehr entladen ist, dann komme ich wahrscheinlich leicht über die 80 Ampere. Da löst nach 60, 70 Sekunden dann meistens die Sicherung aus. Wenn die Sicherung dann schon ausgelöst hat und warm ist, dauert es dann bloß noch 10 Sekunden. Ich hatte das Auto dann in der Sonne stehen gehabt. Ich habe ja hier vorne mein Solarmotor. Und noch ein paar mal den Motor laufen lassen und eingeschalten. So, in Abstand von 10 Minuten. So, jetzt sind wir in Kiel. In Abstand von 10 Minuten. Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Nach einer Weile hat sich die Batterie soweit wieder geladen dass die unter den 80 am Berg geblieben ist. Und jetzt hat sie wieder auf der Fahrt hier durchgehalten und okay. also wäre so ein Ladebooster, bei dem man den Ladestrom einstellen, so ein bei dem man den Strom einstellen kann, wäre wahrscheinlich doch ganz nützlich. Muss man mal angucken, wie ich das mache. Könnt ihr könnt ja noch so Ding einbauen. So, wir sind jetzt hier Kiel eingefahren. Bisschen abÖ. Sind es noch 33 Kilometer, sagt man Navi. Gut, melde mich dann am U-Boot wieder. Wenn jetzt hier zufällig mal Parkplatz frei wird, könnte ich mal hier gucken. Hier ist ein großer Wochenmarkt hier. Da finde ich bestimmt auch ein Bagdad. So, ja, jetzt schauen wir mal, wo wir hinfahren. Okay, ich glaube, mein Navi weiß jetzt, wo wir hinfahren. Ja, wie gesagt, ich bin gerade über den glauben? Markt. Ich bin gerade über den Markt gelaufen. Den alle möglichen 400 links Abbiegen auf Straße. in alle möglichen Bauernhöfe aus der Region hier vertreten, die hier Zeit zu verkaufen da habe ich hier gleich noch ein Stück Salami mir geholt und ein Stück Blattschinken und wie gesagt ein paar Brötchen und dann habe ich weil mein, meine Fresse wieder größer war wieder Hunger. auf dänische Straße, dann rechts abbiegen auf Prinzengarten. Und weil meine Fresse wieder größer war aus Hunger, habe ich einen Mondtopf gekauft. Aber ein Mundjob, also in <lacht> ja, ist das, Ist das hier schon der Hafen oder so? Echte Aida. Ich hab schon echt Aida. Ich habe schon irgendeinen Neubau. Hotel ob wir ein, oder irgendwas gehalten, aber es scheint das Schiff Strecke zu 3 km voll. Dort, ja, das ist schon. die ganze lange schlafen. Den allein. Mit denen sind wir damals nach Helsinki gefahren. Und vor das U-Boot interessiere ich mich vor allem, weil ich Computerspiele Silent Hunter immer gerne gespielt habe und noch ab und zu auch mal spiele. Hier befehligt man ein U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg und muss sozusagen durch, durch den Atlantik kreuzen und da diverse... Nach 400 Metern geradeaus auf Schweden Muss durch den Atlantik und durch die ost kreuzen und diverse feindlichen Schiffe halt Angekommen im Labor. Und da hinten steht das Boot. Und die ich habe natürlich die Maske vergessen. Man muss noch nochmal zurück. Die müssen natürlich immer ein feucht gehalten werden. Ich sind jetzt schön traurig. Ich nehme das, du im Haus und durch die Schweizer ist das immer auch akzeptabel. Ja. Ja, ich weiß, dass ich mich umsetzen kann. Ja. Musik Dann springe ich nochmal ins Wasser. So, mit bin ich springe Ich gerade nochmal ins Wasser Angenehm warm ist die Richtung hier. Gehen. Auch Dauflach. Der Fall hatten tief